Hallo zusammen, ich bin Dominik Feutz. ich arbeite bei Öschmetallbau GmbH zu Interlaken und ich bin Metallbaukonstrukteur. Eine meiner Lieblingsaufgaben ist das Planen im Aluminiumbereich. Ich mache aber auch sehr gerne Metallbauarbeiten im Bereich von Stegen, Geländer, Vordächer oder Pergolas. Wichtiges Stichwort sind Projektplanung und CAD-Konstruktion. Kunden- und Architektenberatungen, Teamfähigkeit und das technisches, kreatives Vorstellungsvermögen. Ich hoffe, ich hatte hier den Beruf von Metallbaukonstrukteur etwas näher bringen und dein Interesse wecken.